85 plus Packs abschließen können. Was hat sich hier wieder verkäuft? Ja, die gehen tatsächlich immer alle weg. Schon krass. Ja, hier, wir haben einige Upgrades Jungs, da, alles Upgrade Packs, bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam Das sind Duplikate, wenn heute Abend die dementsprechende SPC kommt, werden wir die natürlich abschließen, dann werden die Duplikate wenigstens schon mal weg. Die Spielerwahlpacks können wir jetzt öffnen. Das sind 25, glaube ich. Ja. 25 Stück. Was meint ihr? Was ist die beste Karte, was rauskommt? Kriegen wir überhaupt einen Walkout? Nach dem Glück von gestern. Ich bin sofort wieder am Shitisel. Busquets, Tosic, was geht, Lebt ich auch noch. Ja, war der Mike. Ah, ja, der hat doch die Wette verloren. Natürlich, Oggi. Der hat doch die Wette verloren, ich habe doch mit dem gewettet. Jetzt muss halt nur noch was kommen, ne. Bei Fabi schon was gezogen, Oggi. Oder macht er erst die... Oder macht er erst für die Swaps die Spieler? Grüß dich, BK Gaming. 90 plus wäre anders heftig, Gamer. Aber wir haben dieses Jahr noch keinen 90 plus Spieler gezogen. Ja, besser ist es. Besser ist es für die fucking Gesundheit, Brudi. Komm, wie viel Watchtime hast du? Ja, safe machst du das? Safe? Komm Jungs, wir machen die Picks auf. Wir haben 25 Stück. Welche Nummer? Der, der jetzt am schnellsten eine Nummer reinschreibt. Das mache, den Pick mache ich zuerst auf. Ab jetzt. Moin Martin. Und Martin, ich habe heute einen Quadrado für 90k verkauft, den ich gestern für 80 gesniped habe. 23, gut. 25, 24, 23. Der Nick war der Erste. Hier kommt die 23. Äh, bereits im Besitz. Egal, spc futter So, der Nächste, der jetzt die Zahl reinschreibt. Also der Erste, der jetzt die Zahl reinschreibt. Mach ich heute Nacht schon, Oggi. Okay. Ich mach die nur in den Ruhemodus. Morgen Mittag, wenn ich heimkomme, geht's ab. Die 3. Die 3. 3. Geht auf. Mmh. Avaral. Wir kriegen unser SPC-Futter. Alter, diese Packs gönnen anders. Ehrlich. So wie anders. Oh Baby, du bist anders. Jungs, die nächste Zahl rein. Hier. Abfahrt. Die 4. Ja, wieder ein 84 Ist in Ordnung. Nimm mal auch mit. I-Rated. Nimm mal immer gerne mit. Ab jetzt. 7. Alter, war der schnell. Er hat nur gewartet. 7. Ja, ein Alexandro auch in Ordnung. Alter, was sind das für kranke Packs, Digga? Was sind das für fucking kranke Packs? Jetzt mal early, also. 86, 85, 284. er Es geht fit. Wenn das so weitergeht, dann kriegen wir ein Icon Pack auf EA's Nacken hin. Wenigstens habe ich da mal ein bisschen Glück. Ja, dann wenigstens da habe ich mal Glück, ne? Sonst hatte ich ja kein Glück. So Jungs, die nächste Zahl ab jetzt. 1. Das Beste kommt eigentlich immer zum Schluss, Gamer. Aber du wolltest die 1, du kriegst die 1. Ja, Markus Lorente. Den nehmen wir auch mit. 9 für R9. Ja, genau, Packluck Bitch. Wenn ich ein Packluck Bitch wäre, ne, dann hätte ich nicht schon so viel Geld in das Spiel investieren müssen. Aber egal. Wenn sie wenigstens hier jetzt ein paar gönnen. So ein Record Breaker oder so ein Freeze Spieler wären nochmal geil. Hoffentlich keinen, den wir schon haben. Wir haben ja gestern zwei Stück gezogen. So, die nächste Zahl. Ab jetzt. Wenigstens du Tosic. Muss ja auch mal irgendwie SPC Futter bringen, Jungs. 10. 10. Das heißt, SBC-Futter-Content wollte ich sagen, ne? Content, sorry. Die 10, Abfahrt, komm. Gönn einmal, EA, gönn. Alter, was ich dieses Jahr Informs ziehe, ne? Baumgartlinger. Wir haben noch ein paar vor uns. Die Ausbeute wird schon schlechter. Ich hab, wenn ich early bin, ein bisschen Angst gerade. Jungs, gönnt mal eine gescheite Zahl jetzt hier. Komm, Abfahrt, rein hier. Eine gescheite Zahl jetzt. By the way, noch drei Likes, dann haben wir 20. Dann gibt es das erste Punkte-Giveaway wieder. Hier im Stream. Die 6. 6 ist eigentlich immer gut. Ah, ah, aber die werden schlechter, ihr merkt die werden schlechter. Zum Anfang hin haben sie gegönnt, aber jetzt? Hm, ab jetzt nächste Zahl. Jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt. Zwei, die goldene Mitte meinst du? Zwei Ligaspieler und davon die goldene Mitte. Hm, okay. Nehmen wir die zwei. Ja, der verfolgt uns schon das ganze FIFA, ne? Also so ist ja nicht. Der verfolgt uns schon das ganze FIFA, der gute Mann. COD Whitebird, das sind die einzigen zwei Spieler eigentlich. Wir nehmen aber ein Boateng mit, obwohl, ne? Heute Abend kommt was aus der Premier League, ich nehme Madison mit. Warum machen wir eigentlich alles von vorne gerade weg? Damit ist meiner verraten. Die nächste Zahl, Jungs. 3, 2, 1. Let's go. 17. Jetzt muss ich zählen. Und danach machen wir die 5 für Xurio seinen Geburtstag. Jetzt kommt die 17 und dann kommt die 5. 17. Komm um Glücksnase. EA gönnt heute nochmal. Ich hab sie Murin. Ah, wieder ein Lorente. Das ist jetzt schlecht. Dann müssen wir den mitnehmen. Jetzt gehen wir auf die 5. Durio by the way. Happy Birthday Brudi. Ich hoffe du hattest Corona bedingt trotzdem einen schönen Tag. Hast dich reich beschenken lassen. Und konntest irgendwie doch ein bisschen feiern. Geht gerade irgendwie ein bisschen schnell mit den Picks. Die 5. 3, 1, 5. Diego Jota nimmt mal auf Ehrenbasis mit dem Brudi. Ja, Allah, das hört man doch gerne. Wenigstens Days... Also vorne haben wir fast alles weg und hinten, die hinteren Zahlen will keiner. Schade. Ist aber halt wieder miese Prise, dass da kein Spielbarer dabei ist, ne? Ne, ne, wir haben schon 1111 Abos, schon längst Maximilian, wir haben 1117. Mach mal die 4. Komm, mach mal die 4. Dann haben wir vorne alles weg und 86er Sommer geht auch okay, nimmt man auch mit, so. Ja, warum ist er jetzt ruiniert? Wegen meinen schlechten Packs oder was? Pix, Entschuldigung, Pix? Die 18, danach die 15. Oh, Baran. Jawohl. 200k auf EA Snacken. Sehr schön. Danke, Digi. Jawohl. So macht man Coins, Jungs. Ja, 188k. Aber geht trotzdem in Ordnung. Jetzt habe ich den halt leider auch an Trade ne. Aber das macht nichts. Baran nimmt man mit. Anders gut. Anders gut. Die 15. ist nice. Die 15. Hier, Bab. 15. Ash Shinjo. SPC-Futter. Waran, Waran geht fit. 9 für R9. Ah, Brudi, übertreib. Kannst du da überhaupt Icons picken? Weiß ich gar nicht. Aber neben Baumgartlinger, da kann nichts kommen. Sind wir early. Auf geht's, komm. Haben wir die 9 für die R9. Ja, da hast du dein R9, ne? Da ist dein R9. Die 19. Ja, ein Porto. Auch SBC Futter. Ich halte meine Klappe. Ja, ist echt besser, ist es nicht. Besser ist es. 13 für Unglück. Also nach dem Baran darf ich mich jetzt eigentlich nicht mehr beschweren. Für heute. Bis jetzt, die sind nicht schlecht. Die sind really. Das sind die besten Packs, die ich bis jetzt in FIFA dieses Jahr gezogen habe, Jungs. Early. Kuss geht raus an Mike, danke. Gestern Foot Freeze, Hazard da rausgeholt aus so einem Ding. Und der Rare haben wir schon rausgeholt. Das war die 12. Nehmen wir mal die 15 hier mit. Abfahrt. Ah, schade. Sag noch wenigstens mal was Spielbares und dann kommt so ein Waran, ne. Waran geht in Ordnung. Er ist really okay. Hier die 13. Wollte der Xurio für Unglück. Unglück. Und wieder ein Lorente. Warum? Why EA? Why Lorente wieder? Zum dritten Mal. Das ist shit, Mann. Es ist gerade ein bisschen shit jetzt. Aber ich glaube, das war's jetzt für heute auch. Nach der Ausbeute. Nach der Ausbeute. Der, der will die komplette Seite da vorne weghaben, der Gamer. Der Gamer. Alle guten Dinge sind drei, ja. Habe ich gerade gesehen, wie gut die sind. <lacht> Alle unglücklichen Dinge sind drei, meinst du vielleicht? Komm, dann machen wir halt die acht Abfahrt. Oh, den ah, <lacht> Lehrling, ne? Haben wir auch schon? Eigentlich. Aber okay Dankeschön Gamer Brudi Danke Komm jetzt machen wir die erste Seite weg Das entscheide jetzt ich Puh Der nächste Ja die gönnen anders Die Packs Ehrlich Ich muss glaube ich Noch mehr machen Ich brauche Really mehr von den Dingern Das ist aber scheiße Jetzt ruft nämlich die Sucht Ne Boah, nee, Brudi, ich hab Angst. Also ist schon mehr wie ein Walkout, ne? es ist schon einer, zwei, drei, vier, mit Varan, 5 Aus 25, ja gut, das ist, für die Picks ist es okay. Für die Picks ist es wirklich sehr, sehr nice. Die Pix ist wirklich nice. Jetzt machen wir den auf und danach wieder einen weiter. Immer dass einer frei bleibt. Und dann gönnt EA nochmal. Ich sag's euch. Schön streicheln. Wir lieben EA. Heute, wir lieben EA. Für gute Picks lieben wir EA. Streichel, Streichel. Hm. Ist auch nett. Hey. Dann nehmen wir den hier noch mit. Und wieder Malus. Der verfolgt uns. Unser ganzes Leben in FIFA. Aber Menü-Spieler könnte man vielleicht heute Abend für die SBC gebrauchen. Ja, muss man wirklich normal jetzt muss man schlagen. So, jetzt haben wir noch vier Picks. Vier Picks haben wir noch. Jetzt wird's ernst. Also, ich glaube, die letzte Seite gönnt jetzt nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Weiß ich noch nicht, Noah. Irgendein Freeze-Spieler von Menus können einige sein. Könnten einige sein, Brudi. Ennis pack Really? Soll ich mit meinem Freden pack öffnen? Gut, wenn du das willst, machen wir das. Machen wir mit dem Lümmel-Pack auf. Äh, scheiße, den haben wir schon. Lümmel-Pack! Ja, Da siehst du, was mit dem Lümmel rauskommt. Mit dem Dreckspatz. dem Dreckspatz hier kommt nichts. Würde ich dir raten, ja, Chimo. Würde ich dir raten. Habe ich selbst auch gemacht. Maguire mit 99 Space, Ja, Unbeweglichkeit 12. Hör auf, mit Nase habe ich schon gemacht. Außerdem hatte ich ja gerade meinen Pimmel dran. Jetzt nehme ich die Nase oder was? Aber sonst geht's dir gut. Wir nehmen aus drei wieder die goldene Mitte. Komm. EA noch einen heute. An Pope haben wir schon. Mal Raffininha mit. Hör auf, Mann, Da wird mir schlecht. Gar kein Bock auf den. So, Abfahrt, nächster. Ah, einen könnten sie aber schon noch gönnen jetzt, ne? Daily Blind ist blind, ja. Ich sage ja, die letzte Seite, die ist komplett schmutz. Da war nur Varan. Gut, Jorginho geht auch noch. und Radetzky. Aber hier vorne, die haben gut gegönnt, ne? Boah, das war nach einem Raid von The Real Pains 89 Stück, glaube ich. Ich glaube 89 waren es. Letztes Pack. Machen Blade. Ich bin Blade. Ah ne, der heißt ja gar nicht Blade. Wie heißt der nochmal? Robocop. So rum. Äh, schade. Aber egal, die Ausbeute ist in Ordnung, Jungs.